Zu einem neuen Video, ähm, ja, also heute ähm, ja, spiele ich Minecraft und ja, ähm, das ist Minecraft Herobrine. Das ich habe nämlich einem ähm, Coder eine E-Mail geschrieben, dass er mir eine extra Version für Minecraft machen kann äh, mit so einem nervigen Typen da oder so. Also in dem Fall Herobrine.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 ganze Zeit, aber ich, ich hoffe, der lässt mich mal ein bisschen in Ruhe oder so oder... Oder vielleicht macht er mir auch was nettes oder so, das würde mich sehr freuen. Nein, ich bleibe auf jeden Fall nicht stehen. Lass mich einfach... Was ist das? Ich habe eine Diamond-Axt bekommen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein. Ich gebe dir, geb, geb dir die, geb die Diamond-Axt zurück. Hier, du, du kannst sie wieder haben. Ach, soll ich sie nehmen? So. Okay, jetzt kann ich schnell Holz abbauen. Beste Leben, Digga. Wieso soll ich stehen bleiben? Ich stehe doch, Mann! Ähm. Danke für das Holz. Das war wirklich nicht nötig. Ähm das war wirklich nicht nötig. Leute, das sind eigentlich richtig viele Building Blocks. Damit kann ich mir ein richtig fettes Haus eigentlich bauen. Denke ich mal. So. Ah, oh, wo, wo, Er hat mich eingebaut. nicht mehr einsammeln. Ich habe schon zu viel. Nein, ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Oh. Aua, wo, wo, wo. Leute, ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Ich, ich, ich habe eineinhalb Herzen. Ich habe eineinhalb Herzen. Nein, nein, nein, nein. nein. Wo, wo, wo bringst du mich hin? So, jetzt äh, habe ich keine Sachen mehr. Superschön. Aber also auf jeden Fall, dieser ähm, Dings wird mich ganz nerven. Ich hoffe, der wird mich nicht so viel nerven. Mann, kann er bitte mal aufhören, Digga, der nervt. Das nervt schon ein bisschen. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Wieso? Ähm, Leute, was ist das? Okay, Leute. Also, ähm, dieser, ähm... Ich es jetzt bisschen weiter. Ich hoffe, der... Das ist unter... Das ist unter... Das ist... Brand das ist unter unserer Würde. Ich sterbe gleich. Ich hoffe, dieser brand bringt mich irgendwo hin, wo ich sicher bin. Ja, ich hoffe, der bringt mich irgendwo hin, wo es sicher ist. Aber so lange muss ich mit einem Herz... Herobrine, das ist unter unserer Würde. Das ist unter aller Würde. Leute. Oh, Mann. Vielen Dank. Hm. Oh Mann. Junge, das... Leute, Digga. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das irgendwie geplant ist oder so, dass wir mich ganze Zeit gehen, Leute. Leute, ich, ich habe nur so eine kleine Idee. Ich mache einfach ähm, den... Ähm oh. Danke. Ähm, ich möchte. Also, er, er wird mich ja ganzes Jahr töten. Deswegen machen wir. Game Rule. Keep. Inventory. True. Okay. Uh, womit hat er mich denn getroffen? Mann, ich selber bringe mich da oben um. Was ist das denn? Das geht ja mal gar nicht. Leute. Ähm, ein Taser. Also anscheinend hat er mich gehört. Wir müssen diese Spinne angreifen, denn ähm, ich möchte, ähm, er hat auch so eine Morph-Mod mir geholt. Ich möchte mich auch mal in so eine Spinne verwandeln. Ja, ich habe die, hab die Spinne noch umgebracht. Und jetzt kann ich mich nicht in eine Spinne verwandeln. Bestimmt, weil er auch an dieser Spinne rumgefutscht hat. Naja. Ich hoffe, der wird nicht so auftauchen die ganze Zeit. Also, das hoffe ich mal wirklich. Und man kann nämlich mal... Kann ja mal auffallen, nicht ganz mit dem Taser zu treffen oh, hier, hier ist Gunpowder. Okay, Gunpowder können wir zum Beispiel benutzen für... Wir können Gunpowder benutzen für, ähm, äh, hier. Hm, wie hieß das noch? Ich, hab hier ich kann Gunpowder benutzen für, ähm Okay, der kämpft da rum irgendwie, keine Ahnung. Okay. Alles klar. Auf jeden Fall, Leute. Wir müssen irgendwie mit diesem kleinen Giesling überleben. Leute, ich hoffe, der wird mich nicht so angreifen. Das wäre nämlich echt nervig. Also, echt nervig. Akazienholz. Nicht mein Lieblingsholz, sondern mein Hassholz. ja hey Leute, ich muss mal sagen, ich hasse Akazienholz. Ja, Akazienholz. Ich müsste mich irgendwo hier ansiedeln. Ein paar Schwänchen brauche ich. Oh, hallo Hundi! Ne? Na, Ich hoffe, der wird in diesem Format uns nicht angreifen. Hilfe, Leute, wir müssen richtig schnell wegrennen. Wir, wir müssen uns selber essen einfach. Leute, wir müssen ganz schnell weg. Schnell, schnell, schnell. Ich habe nur noch drei Herzen. Drei Herzen. Nein, ich sterbe gleich. Nein. Mann, Digga, dieser nervige hero der soll mich meine ganze Zeit umbringen. Das nervt. Das ist natürlich unter aller Sau. <lacht> ne. hm. Unter aller Sau, Leute. Unter aller Sau. So. Warte, wenn das unter aller Sau ist. Warte, ist das der Block hier unten? Ah, Hilfe, wir müssen weg, wir müssen weg. Ja, schnell, schnell, schnell, schnell, Leute, schnell. Komm. Wir sind ein Schmoin. Und jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, Digga. Ich, ich, ich habe auch in meinem normalen Format habe ich jetzt auch einfach ähm, ein Herz nur noch. Ich crafte mir mal was. Also stimmt. Ähm. Ich crafte mir mal ein paar Sticks. So. Das müssten genügend Sticks sein. So. Einmal zack. Jetzt haben wir... Ähm, eine Holzspitzhacke. Das ist schön, das ist schön. Ja, ja, ja, das ist schön. So, also, ähm, übrigens, werden diese ähm, Folgen werden immer ein bisschen länger als andere normale Folgen sein, denn, ähm, ja... Denn hier. Ja. Auf jeden Fall, denn ähm, ja, äh, damit ihr länger unterhalten werden könnt. Ich weiß jetzt nicht, ob das grammatikalisch korrekt war, aber ich glaube nicht. <lacht> auf jeden Fall, ähm, so jetzt haben wir ein bisschen Holz. Jetzt sollten wir mal auf die Suche nach. Ich soll stehen bleiben. Mann, diese eklige Hund. Ja, was willst du? Was willst du? Komm, zeig mir, was du willst. Du verfressener Hund. Get wrecked, Mann. So. Hinter dir ist ein Geschenk. Unsterbliches Haustier? Ja, wo ist ein unsterbliches Haustier, Junge? Junge, Digga, der bringt mich auch die ganze Zeit um, dieser nervige Herobrine. Dieser nervige Hund. Ja, der Wolf, das bist du. Ich möchte aber keinen nervigen Herobrine als Haustier haben. Ich kann mich ja genauso in ein Schwein verwandeln. Wartet mal, Leute. So. Ich dachte gerade, real talk, dass äh, ich, ich kriege auch gleich eben so seinen 5 Herzen, egal. Das wäre dumm. Das wäre dumm. Na. Wo bringt dieser Hero bei mich hin? Ja, was, was ist denn daran so lustig? Was ist da? Das ist, glaube ich, mein spawn -Punkt. Das ist eine Portalgun, Leute. Das ist ein, einfach eine Portalgun. Wo führt er mich hin? Das ist geil. Okay. Auf jeden Fall gibt es hier Portale. Das ist nicht gut. Um, um, so, auf jeden Fall. Mann, was will er schon wieder von mir? Was ist das? QBrun, was ist das? Wir We müssen weg hier. Weg hier. Gut, das ist ja mit. Ah, Hilfe! Was ist hier los? Okay, das glitscht ein bisschen rum. Was? Was macht er? Kannst du mich bitte loslassen? Oh, direkt, ne? Ey, das wäre jetzt lustig, wenn, wir, wenn er mir jetzt noch so ein Schild geben würde oder so. Ah! Will er mich irgendwie herausfordern oder so? Keine Ahnung, auf jeden Fall muss ich jetzt weglaufen, aber ich würde mal sagen, ist das? Nee, das sind andere Monster. Auf jeden Fall möchte ich sagen, ähm, ja, ich glaube, das war jetzt auf jeden Fall schon viel Chaos. Ich würde sagen, äh, ich beende mal hier die Folge. Ähm, ciao! <lacht>